Gott zu sein ist mein Gut, er führt mich hinein, wo er selbst ruht. Lass mir nichts wichtiger sein, als das, was er mit tut. Gott na zu sein ist mein Gut, Gott na zu sein ist mein Gut. Er führt mich hinein, wo er Was er mir tut, Gott nah zu sein, ist mein Gut. Sah um mich, er wollte es begreifen, müde wurde ich nur davon, Welt der Ungerechtigkeiten. Du gibst, was bei dir gilt, bei ihm allein wird, mein Herz still, mein Herz still. Führt mich hinein, wo er selbst ruht, lass mir nichts wichtiger sein, als das, was er mir tut. Gott nah zu sein ist mein. Hilft mir zu trauen, zu trauen, nur auf dich, will nicht nach links und rechts schauen. Der Herr ist Herr, da ist kein anderer mehr, was du mir bist. Genügt, genügt. Gott nahe zu sein ist mein Gut. Er führt mich hinein, wo er selbst ruht. Lass mir nichts wichtiger sein als das, was er mir tut. Gott nahe zu sein ist mein Gut. Das sollte ich nicht vergessen. Geht's mir schlecht oder gut? Auf den Weg gehen nach deiner allein in deinem Sohn. Wenn ich nur dich hab, dann hab ich genug. Gott, da zu sein ist mein Gut. Er führt mich hinein, wo er selbst ruft. Lass mir nichts wichtiger sein, als das, was er mir tut. Gott, da zu sein ist mein